Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir haben heute eine Premiere erlebt. Ein Novum. Die AfD hat sich zum ersten Mal gegen Nazis in Deutschland ausgesprochen. Das ist doch sehr bemerkenswert. Und ich hoffe, dass das in Ihren Reihen auch mal Schule macht für die Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eins ist klar. Unsere freiheitliche Gesellschaft wird Tag für Tag aufs Neue auf die Probe gestellt und herausgefordert. Wir haben Extremisten von links und rechts. Aber ebenso auch wie Islamisten und ausländische Extremisten. Und alle diese Gruppierungen stellen unsere Gesellschafts- und Werteordnung in Frage. Aber unsere Demokratie ist wachsam, und sie ist auch wehrhaft. Und Frau Storch, das will ich Ihnen sagen, das beweisen auch insgesamt die 57 Vereinsverbote, die seit 1990 ausgesprochen sind im Bereich ausländischer Extremismus, im Bereich Islamismus, aber auch Rechts- und Linksextremismus. Unser Rechtsstaat ist wachsam und wehrhaft, und das beweisen wir auch heute hier im Parlament gemeinsam mit diesem Antrag, meine Damen und Herren. Ich will sagen, für mich ist das persönlich auch ein freudiger Tag, denn ich habe mich seit Jahren für die Prüfung eines solchen Verbotsverfahrens gegen die Vereine der Tschüko-Bewegung ausgesprochen. Und deshalb möchte ich dieser Freude auch Ausdruck hier verleihen, dass die Regierungsfraktionen diese parlamentarische Initiative ergriffen haben, und dass wir das aber auch gemeinsam mit den Fraktionen von FDP und Grünen machen, aus deren Reihen es ja ebenso engagierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die schon länger für ein konsequentes Vorgehen gegen die EKÜ-Bewegung sich ausgesprochen haben. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und eines ist doch völlig klar: Die Grauen Wölfe sind alles andere als Idealisten. Das sind rassistische, antisemitische, türkische Ultranationalisten. Die eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Und mit allen ihren Verbänden, Vereinen und Sympathisanten umfasst diese Bewegung bis zu 18.000 Personen. Das ist die Zahl der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist damit die größte rechtsextremistische Bewegung und sie ist auch in etwa fünfmal so groß wie die NPD in Deutschland. Und alleine das unterstreicht, glaube ich, auch das Bedrohungspotenzial dieser Gruppierung. Mit, einem, mit diesem Antrag heute machen wir eins ganz deutlich. Faschistische und rassistische Ideologien, die Angehörige anderer Ethnien und Religionen herabwürdigen, die sie bedrohen, dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und Das gilt völlig unabhängig davon, ob sie deutschen oder ausländischen Ursprungs sind. Türkische Rechtsextremisten sind nicht besser als deutsche Rechtsextremisten, und deswegen müssen wir sie auch gleich behandeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn ihr biologistischer Rassismus, Antisemitismus, Antiliberalismus und auch ihr Streben nach einer Führerautorität richten sich eben gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Und dieses Gift des Nationalismus darf sich nicht ungehindert ausbreiten, ganz egal, wer es spritzt. Und deshalb ist heute ein guter Tag, weil wir mit diesem Antrag umfangreich und entschlossen gegen die grauen Wölfe und ihre Aktivitäten in Deutschland vorgehen. Und ich sage, es ist auch ein guter Tag. Für Kurden, für Armenier, für alle Viten und andere Gruppierungen, die diesen Anfeindungen und Bedrohungen seit vielen Jahren in Deutschland ausgesetzt sind, auch das muss ein Ende haben in unserem Land. Und eins muss man auch sagen, die grauen Wölfe sind nicht nur nationalistisch, es gibt insbesondere mit Atip ähm, auch einen islamisch orientierten Flügel der ölkütsche Bewegung und die Strategie der türkischen Mutterpartei MHP ist seit langer Zeit eine türkisch-islamische Synthese mit der Untrennbarkeit von türkisch-nationalen und islamischen Bestandteilen. Und damit sind die Grauen Wölfe auch Teil des politischen Islam in Deutschland, der eine große Bedrohung für unsere freiheitliche Gesellschaft und für den Zusammenhalt in Deutschland ist. Und deswegen will ich diesen Antrag auch als Anlass zur Mahnung nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass ausländische Regierungen unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit unheilvollen Einfluss nehmen auf Hunderttausende Muslime in Deutschland mit der Verbreitung von Nationalismus, Kriegsverherrlichung und Hetze gegen Andersgläubige. Ich glaube, andere Parteien des politischen Spektrums haben da hier noch durchaus etwas Nachholbedarf. Wie Kevin Kühner zu Recht gesagt hat, aber ich, vielleicht ist mit diesem Antrag heute ja ein Anfang gemacht. Unser Hand bleibt ausgestreckt, auch im Kampf gegen den Islamismus, gegen den politischen Islam. Kommen Sie bitte Und ich würde, zum Schluss, Herr Kollege. ich würde mich freuen, ich komme zum Ende, wenn wir diesen Kampf dann auch gemeinsam aufnehmen wie heute. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Michael Kuffer, cdu